Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Dani und ich bin bettel Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Mario Party, das erste Mario Party. Ja, das erste. Und wir sind in den letzten zehn Runden von Donkey Kongs Dschungelabenteuer. Und ich glaube, ich bin dran. Ja, ich glaube, du bist dran. Nur <lacht> ja. ja, Ich zahl zu, dem zehn Münzen und jetzt gönn ich mir einen Keks. Hast du auch einen Keks? Nein, ich habe Gummibärchen. Ich habe einen Keks. Sehr gut. Selbst wenn oder was? Nein. Ich bin sogar am Klo gewesen. Nein. Ja, ich. <lacht> ich habe die Kekse geholt aus meiner Küche. Warum von mir? Mhm. Ich habe hab nicht so viel, bestenfalls Ja, die klauen, die beklauen dich ja halt, weil du der erste bist. 1 2 3 4. Aber das aktiviert doch hier die Falle, ne? Denke so ich mal. mal. Hm. Mal gerade Hold hat mir auch keinen Sinn. Hm, ich rechne irgendwie sowieso nicht mehr richtig also Ding. Okay, versuche einfach mal. Ist aktiviert okay. die Falle? Ja, mal. Lauf nochmal indiana, indiana hat nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. hat irgendwie nicht so gemacht irgendwie nicht ne? ja, aber wenn ich links gegangen wäre dann auch nichts gemacht würde ich kann sagen hm? boxen Haufen, wahnsinn das wieder so bonus spiel Hm. Verstecken. Ja. Hey Luigi. Puff. Hey Pete. Genau in die Kamera treten. <lacht> Aussehen, ey. <lacht> ja. Let's go. Gar nicht, wie ich eingesammelt habe einen sack habe ich eingesammelt glaube ich ja 22 was <lacht> <Okay>. oh, <nee. lacht> muss ich irgendwas tun ja was willst du denn dagegen tun what you gonna do, huh? pausa an und der ja, Münzen aufziehen warte lujj, mach dir mir die falle nein oh oh ja, das ist nicht so gut this is not good das war nicht gut <lacht> <lacht> <lacht> hättest du dich eigentlich sagen, was ist uns auch Finger weg Oder sich sehe oh. sie sehen, sie eine kalte Seele ich möchte seine Seele fressen. Nein, das ist mhm. so ein bescheuertes Spiel. äußert hat das springen Spiel. Ja, da habe ich mal gesehen. Das Springseil schwingt mal schneller, mal langsamer. Springe darüber, ohne es zu berühren dasselbe wird nach und nach immer schneller geschwungen sei auf der Hut vor plötzlichen tempo wechseln so, bitte tut mir einen gefallen ich will nicht ganz außen stehen das war richtig Okay. Das ist mir nämlich auch schon mal, beim, das passiert mir auch mit mir nämlich auch gerne beim Mal beim ersten Sprung. Weil ich mag dieses Spiel zum Frecken nicht. Ich mag es einfach nicht. Wieso, wenn man außen steht, hat man irgendwie Nachteil Ja, also ich, ich finde dann, dass man da irgendwie Nachteil aber ich will, ich will keinen Stern stehlen wieso nicht? Weil ich dann selber nur noch acht Münzen habe, ich, ich will mehr, mehr Münzen. Hm. Ja, bisher ja jetzt noch in Führung, ne? Ja, noch bin ich in Führung mit 30 Münzen. Peach, ich, in Führung, oder? Der Stern nicht da oben? Peach hat, hat doch keine Sterne. Ja, dem jahr echt nee, ganz schön viele Ja. ich schiele ja stimmt er schielt weißt du, ob irgendwie heute feiertag ist oder so nein heute ist das ist samstag ganz normaler tag nächste nee, woche Ne, das kann ich dir nicht sagen ich kenne mich, kenn mich in der karnevalszene überhaupt nicht aus keine ahnung dass also ich mir meine Auto unterwegs war wir waren irgendwie äh, da und zwar irgendwie eine marschband oder so oh, das ist das ist aber auch teilweise bei mir so auf also es war ab weit weg von uns allen aus der ja. nee. Jetzt glaubt sie sich auch noch ein paar münzen Von wen Von dir. Ja, ich hab die meisten. Und du bist erst. Ja, die Computer gegner die machen das nämlich teilweise immer so, dass sie immer von dem Erstplatzierten stehlen. Das war eine Menge mit also, glaubt mir 15 Münzen, ey. Die Kuh. Ja, die, die blöde Kuh. Und da ist noch so ein Pit. Oh, und, und sie darf noch mal würfeln. Okay, den also den, wir schon vergessen, <lacht> ja. Also, den, den Wurf hätte ich äh, echt nicht gegönnt. Ich hätte eiskalt gesagt, so setzt jetzt mal runter Runde aus. So. also warte ich immer. Also, irgendwie oh, ich Gefühl, habe ich das Gefühl, irgendwie das Gefühl, der Stern kommt jetzt mal hier. Da so, möchte ich kein Geld brechen bei denen. Genau. Das, das, das war, was du wolltest, wolltest. Einfach keine Münzen blechen. <lacht> nur noch nur das Beste von mir. Mein Geld. Ja. Kippelige, kippelige Rahmen. Das ist auch in Mario Party Superstars. Kippe den Panzer und.. Den Panzer, genau. Kippe ah, ja. den Rahmen, damit der Panzer über die Felder gleitet und das Bild freilegt ich. Okay. Nein! ein da lang. Äh. Was? Oh. Ja. <lacht> <Boom>. nein, nein. <lacht> Die Zunge. Und was genau hat der Vegas hier vom Kommentar hinterlässt? Jetzt mache ich mal <lacht> sage hier in dem Spiel. <lacht> genau. Wir, wir kennen ja den Vegas. Ja. Ja, ich habe mit dem ja irgendwann mal ich mit dem, mal irgendwie Star Wars, hier, die Old Public ist ein Star Wars Online-Spiel gespielt. Ja, und ich hatte irgendwie einen Begleiter irgendwie. und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir genau darauf gekommen sind, aber irgendwie hatte weil der Running Gag dass der, dass mein Begleiter irgendwie so eine riesige lange Zunge hat, die, die ganze Zeit um mich rum. Äh, <lacht> das klingt ziemlich mich. widerlich. Und wir spielen übrigens boss aus Tau 10 und der war Spanier aus irgendeinem ja, Grund. Spanier. Ja, weil er irgendwie so eine Alien-Sprache gesprochen hat, da haben wir ihn einfach zum Spanier gemacht. bist <lacht> hm, äh, müssen okay. über... ja komm, wir drehen im Uhrzeigersinn. Ja, ich drehe mal im Uhrzeigersinn, mal ob da was bringt. Die Uhrzeigersinn kann ich aber nicht drehen, echt weg Okay, okay. Da liegt <lacht> echt daran. <Der> liegt <lacht> <echt> daran. <lacht> <Der Black liegt lacht> da wird daran. Das kann sein. Aber hey, haben wir haben es geschafft. Ich kann nur gegen Uhrzeigersinn richtig drehen, ne? Ich drehe halt immer im Uhrzeigersinn. Mit der rechten oder mit der linken Hand. Linken Hand. Okay, ja, das glaube ich einfach. Ha, du verlierst 20 Münzen. kein Stern. Schnappt euch mal jemanden Stern, damit der vor mir auftaucht oder so. bei mir ist ja gar nichts. 1, 2, 3. Ah, ist voll Verschwendung ja gerade. macht der Stern hier? Äh, das ist ein Mini-Spielfeld. Was Ausrufezeichen? Das ist ein Chance-Time-Feld. Äh, ja, mal da lang. Man muss der Stern noch mal da unten auftauchen oder so. Dann bin ich noch mal da gegangen, kann sich den Stern jetzt nicht mal leisten. Aber oh, das habe ich auch schon mal gesehen. so Bowling ne? Oh nein, ja, wir sind die Bowling Pins. Okay. Okay. Nein, warum bin ich ganz vorne? Okay. Oh Gott, ich, flü ich flüchte. Genau. Ich okay. Bin ein bisschen doof, wenn die nur auf mich losgehen würde. Oh, aber ja. nein! Mario! Oh, ja. Ah, recht, aber nicht für einen Stern. Hm. Das heißt, der Stamm bleibt der, der Stamm bleibt der immer noch da, ey. Ja. Yeah. Ich bin doch mal da lang gegangen, ey. Weg. Wir ihn doch voll kaufen können, ey. Na, no, nein, Finger weg. Finger weg. Du bist doch eine Prinzessin, du hast genug Asche. Jetzt die 25 mal eher gab ne? Ja. So, mache ich den jetzt. Ey? Ich glaube im Strahl kotzen wahrscheinlich. Hm. Ja. Au, au, au, au, au, au. Ich voll den stern einsacken kann, ne? sich selbst ruiniert. Ich locker einsacken kann, Nein, ich habe sofort aufgegeben. <lacht und lacht> ich habe nicht so viele Minispiele in den Spielen, ne? nee, ich glaube, es gibt 50, 50 spiele gibt es. Ja, ich glaube. Aber glaub, hier, so ein bisschen achtet gerade. Ne? Ich tatsächlich nicht, ich war abgelenkt. Ja, Mario, Mario, Mario. Nein. Ja, warte. <lacht> Hat sogar funktioniert. Okay. Der Vorsprung wird ausgemacht. Langsam, aber sicher. Oh, letzte Verbunden. Joshi Mario, Luigi, Warum? Weiß nicht. Warum? Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, die Person mit den meisten Münzen und den meisten Sternen gewinnt. Nein, der zweite <lacht> Na gut, dann geben wir ihm alle nach rechts. Oh. nach rechts. Noch meiner vor und den. Ich möchte ja nicht bezahlen. Ich will den auch nicht bezahlen. Oh, so wenig Geld. Ich nur 93 Münzen. Du hast genug Geld. Glübirn Tanz. Das ist wieder so, so ein Spiel, wo wir alle gewinnen können. Lauf mit der Glühbirne so schnell, du kannst zur Fassung. Lass dich nicht vor den Buhus packen. Oh, ich habe die. Ja. Wenn jemand von einem Buhu er ergriffen wird, attackiere ihn, um ihn zu befreien. Ready? Okay. Go. Lass mich durch, ich bin da. Halt. <lacht> nicht so weit voraus. Warum nicht? Weil wenn die, Buhu Weil wenn die Buhus dich packen, dann, dann läufst du in, in Richtung des Großen da hinten verprügelt die was hau die hau den okay, sehr gut hau den habe ich schon hau den hau den, hau den. Hau die anderen beiden <lacht> <lacht> <lacht> ah, ah. Ah, ah, ah, das wäre aus. Dem Weg. Rein, rein. Uh. Mama, ist so eine Schwäche gegen Licht. Finish. Geister. Ja, ja und. Ich weiß nicht warum Geister so anfällig gegen Licht reagieren? ich kann man die besser sehen. 103. Warum hast du 103? Warum nicht 101? Ich weiß es nicht. Naja, jetzt, und dann musst du dazu noch ein paar Dalmatino holen. Oh, dann hast eben für mich bezahlt. Obwohl ich muss ihn so oder so bezahlen, ne? Wollte ich gerade sagen, du musst ihn eh bezahlen. Oh, Mann, noch den Dreck. Oh, ich mach Ach, noch im Dreck. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Nee, will ich aber nicht bezahlen. Oh, was. Der noch fehlt Also... Finger. Oh, Dinger. Uff. Okay, da wird es die nehmen auch. Ja, du musst ihn bezahlen, meine 100. 100 Ocken. Ja, du hast du hast zu viele Ocken. Gib mal was von den Ocken ab. Ja, der Stern ist da, da ganz links offen. unten, da, da unten links neu immer. Hm. Also, was Geht weiß genau was passiert. Die Blöde Falle wird aktiviert und dann sind alle wieder am Start. Nein, aktivieren. Nein bitte aktiviere nicht die Falle. Deswegen gehe ich unten lang. Und ich traue ich nicht. Oh, das wilde da ausschneiden. Es ist so wild. Wo das? Dann Werde ich es oder überleben? Gott. Ich schneide die versteinerten Figuren aus. Benutze den control -Stick, um sich zu bewegen und an der Linie entlang zu schneiden. Steile so exakt aus, wie du kannst. Okay. Mein Vorschau-Yoshi ja, ja. ist irgendwie sehr ungenau da unten recht gewesen. Okay. Bitte, bitte, bitte. Gehandelt, mein Hand. Eine sehr, sehr genaue so oh mein Gott. Ja. 94. Wow. <lacht> Wie kann es sein? Wieso okay, habe ich auch gewonnen? Nee. Man musste 80 Punkte erreichen. Ja, Dann halt. hätte ich ja auch gewonnen. Okay. Ich hatte 59. Ihr sind das geschafft. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so gut da drin. Ich habe keine ruhige Hand. Oh, nee. hm. Hm. Hm. Ich glaube nicht von dir ich hatte ihn daran wenn sie mir doch sowieso geklaut. nämlich bei dem boya erreichen ja hm. war alles auf glaube ich ja und nein die geht auch da unten lang links dann, dann luigi alles für dich zu ruinieren Bin sicher vor der falle Ich äh, äh, äh. Vielleicht also nicht so, so, wie Fall? ich mir plane. Ja, Pauli, die luigi steht da unten. 11 hat hatte Luigi. Ey. Kriegt Knall. Der nee, halt 101. 101. Er hat 101. Da Okay. Ah, lass das muss zurücklehnen. da habe ich sowas von geregelt. Hm. Oh, und der Ich habe jetzt gerade gesehen. war unter ihm ganz recht. Was hat jetzt? Sehr viel. Wo ist er? Wo ist er? Unten links. Unten links. Ja. Yep. Tatsache. Finish. Hat der einen auch noch gekriegt? Hat seine 111 wieder zurück. Unglaublich. <lacht> der hat gemacht. Ja, was ist das? Okay. Ich glaube nicht, dass ich das noch gewinnen kann. Und Dreck. Oh, Baus ist, Baus ist gemassen. Das habe hab ich auch schon mal gesehen irgendwo. Von den dein Gesicht die ne? Ja. ziehe und zerre und Baus' ist Gesicht, damit wie irgendwie gezeigt aussieht. Greife es mit A und bewege es mit dem Control Stick das beispiel ja, gut an genau ich kenne die schlüssel zum erfolg in die einzige grüne hand ja und es gibt nur eine frauenhand es ist wieder einer dieser tage Ja. Oh. Aber ich hatte den neun Nacht. Das war auch nicht schlecht. Ja. So. Oder eine hohe Zahl. Ich schiele. Jetzt gehe ich weg. Da noch ein Spielchen, Turmschläger Ja, ich schlage den Turm kaputt. Oder ist sind Türme, die Schläger sind. Ein Stapelblöcke Blöcke hüpft auf und ab, zerschmettere die Kisten, um an die Truhe oh, auf dem Stapel zu gelangen. Okay. Wow. Okay. wenn ich nämlich gegen, ich gegen die steinblücke geschlagen hätte dann hätten sie mich zurückgeschleudert und ich wäre runtergefallen und was hat er nicht gemacht ich wollte nicht runterfallen ich will keine münzen verlieren okay. lese hat trotzdem die fall aktiviert ja aber es betrifft dich nicht und mich auch nicht ja ich ein anderer mitgegangen bin weil ich vorgeplant habe muss äh, heutzutage alles planen planen planen planen hm. super <lacht> <lacht> <lacht> oh <lacht> mein gott ah. din, din, din, din, din, din, din. Ich so gedacht ich hätte nur deinen stern kauen können ey. Aha. So geht es aber nicht. Sehr frustrierend. Reise nach Toad City. jetzt das? das Spiel Reise nach Jerusalem? Ja. Yeah. Das ist es. Wenn die Musik zu Ende ist, ist lauf und springe jetzt erst auf den Pilz in der Mitte, um an die Truhe zu gelangen. Man weiß niemals wenn die musik endet spitze deine ohren und lausche aufmerksam den klängen hm. Okay, das ist irgendwie nicht so gut weil ich ein fernseher nicht so laut habe ich kann echt rumkommen. warte mal was müssen wir machen erst laufen wenn die musik zu ende ist dann auf irgendein pilz ja auf den in der mitte da Genau so okay, ich dachte wir mussten auf irgendeinen pilz drauf <lacht> nee, auf den in der mitte so funktioniert also nach jerusalem aber nicht <lacht> aber das ist die reise nach jerusalem das sind mehrere stühle verdammt, verdammt. Oh, verdammt, wenn ich den stern geklaut hätte von dir ne? oh Gott. Ich glaube, du wärst dann safe, äh, safe erster geworden. Ja. Nicht auf diese blöde Ding. Auftreten ja, Münzen war. für Bowser. bringt oh, no! es hm. auch nicht so. Also ich finde, Münzen für Bowser, das ist eines der besten für die spiele überhaupt. Ein. immer hey du hast doch schon genug schotter ja, 147 du hast genug schotter hat nicht irgendwie ins ergebnis irgendwie einfließt haben wir sie auch nicht so, auf sie. Oh, nee. sie geht auf uns Einfach ausweichen, kein Ding. Okay. Mario, Warum muss die, ich schon wieder vorne stehen. Fangt die für uns ab. Will sie sich mit meinem Gesicht abfangen? Geht einfach weg. Oh, verdammt, Alter! Ja, die wird dich schon wieder treffen, Nein. Oh, Eine Münze. Eine Münze. So, komm. Ja, gut, cool, komm. Wer ist denn der Superstar? Und dann wir Hey, wer, wer, wer bekommt den Spielstern? Ja. Der Spielstern geht an Yoshi. Ja. Hab das weg. Ich glaube, dann hast du gewonnen. Drei Sterne. Ja, außer du kriegst dann noch einen. stern Sterne, Yoshi? Hey, das bin ich. Es sei denn, ich krieg jetzt noch den dritten Stern. Nee, warte, halt Moment. es würde keinen Unterschied machen. Du hast trotzdem okay. gewonnen. Nee. An, an Patch. Ja, ich habe 147 Münzen. Hallo. Und du hast vier Sterne. Ja. Das? Super, ja, wer Der denn, da ist Yoshi. Der Josh! Der ah. Ich, ich, ich kriege Krise! Oh, ich war wichtig spielen, ey. Und die goldene Ballane. Open sesame! sesame. Also nicht mal Trostpreis als letzter, nee, Du bist direkt irgendwie zerstört oder getötet. Ja. von irgendwie vom Himmel, ist von riesigen Felsbocken verfolgt. Ist irgendwie fair. Ja. <lacht> Oh, Mann. Ich, will, oh. will mal wissen, ich will mal wissen, wie viele... Oh, verdammt, du hast tatsächlich viel mehr als ich bekommen. Wer hat das? Was guckst du denn? Hier, wir... Ja. Ach, Minispiel. Ach, das sind Minispielmünzen. Ja. ja, die Minispielmünzen. Du hast äh. so viel mehr bekommen. Ich dachte, Boah. den würde ich kriegen. Wer hat Cool. Ja, das war das zweite Brett. Und dann ich sagen, ich da rein. beim nächsten Mal geht, geht es dann weiter. Ja, Im nächsten Mal mhm. schwieriger sein wird wahrscheinlich. Ne? Ja, weil jetzt kommen nämlich drei Bretter mit zwei Sternen mhm. Mhm. und jetzt erstmal Hintergrund. Oh. Okay. Na Na gut, gut, dann Leute in diesem park war es dann. Ja, bis dann und ciao. ciao.